Videostreaming-Dienst, um das dann auch gut einbinden zu können. Ich habe das jetzt hier ähm, nochmal zusammengefasst. Also was sind die Orca-Features? Es geht um dieses Repositorium, das heißt, man kann auf Daten zugreifen, auf freie Bildungsressourcen. Äh, man kann die hochladen. Man ist allerdings eingeschränkt, nämlich das ist auch Teil unserer äh, Qualitätssicherung. Das heißt, es dürfen nur Lehrende aus nordrhein-westfälischen Hochschulen das äh, hochladen, weil man dann annimmt, qua Amt äh, sind die äh, Inhaltsexpertinnen und stehen für die Qualität. Was wir machen, ist eben, dass wenn das, äh, das Material hochgeladen wird, einmal zu schauen, stimmen die Lizenzen. Das heißt, es muss unter einer CC-Lizenz stehen und äh, sind die Metadaten, also die Verschlagwortung korrekt eingestellt. Und damit zusammen ähm, hängt auch eben diese Suchfunktion, das heißt, ähm, Sie können auf dem Portal, das sieht man sehr prominent, wenn man auf Orca NRW geht, sieht man so einen Suchschlitz, den man von Google her kennt und dahinter steckt eben auch ein eigener Index, nämlich nicht der Google Index, sondern der sogenannte Open Educational Resource, Resource Search Index, kurz ERSI. Der indiziert freie Bildungsmaterialien und das Tolle daran ist, der ist Bundesland übergreifend. Das heißt, Sie finden bei uns nicht nur Materialien aus Nordrhein-Westfalen, da ist noch nicht so viel da, weil wir auch noch nicht so lange am Start sind, sondern Sie finden auch Materialien aus Schleswig-Holstein, aus Niedersachsen, aus Hamburg und so weiter. Und vice versa. Das heißt, im Hintergrund läuft da eine, eine Koordinierung ab. Das, das hängt mit den Metadaten eben zusammen. Da gibt es eben das Material, was wir anbieten als, äh, als lehr lernmaterial zum Selbststudium auf Moodle und Elias. Da kann jeder Mann und jede Frau äh, sich das anschauen. Es gibt, wie, wie erwähnt, den Streaming-Dienst für Videos. Und es gibt darüber hinaus noch Services rund um das Thema digitale Lehre. Unter anderem eben äh, gerade so aus dem Bereich Open Education Resources kommen ja immer Rechtsfragen auf. Das heißt, wie ist es mit Urheberrechtsverletzungen? Drohen mir Abmahnungen? Wie es das gehandhabt und da beziehen wir eine sogenannte Rechtsinformationsstelle mit ein, wo Lehrende Anfragen stellen können und um dort Informationen zu bekommen. Es gibt darüber hinaus auch noch ähm, Hochschuldidaktische Angebote. Das haben wir einen Partner, die Hochschuldidaktik at @dhnaw, also auch ein gefördertes Projekt, die sich jetzt auch mit der digitalen Transformation, was wir jetzt mit Corona auch im Schnellverfahren erlebt haben, auseinandersetzen und da Qualifizierungsangebote zur Verfügung stellen und die diese ganzen Angebote, also die Materialien, die Dienstleistungen sollen alle auf einer zentralen Stelle verfügbar sein, nämlich auf dem Landesportal. Warum machen wir das? Was sind also die Ziele von ORCA NRW? Also, da habe ich äh, unterschieden, also einmal grundlegend. Es geht eben um diese Bündelung, weil in NRW schon seit vielen Jahren viel gemacht wurde zum Thema E-Learning oder jetzt digitale Lehre und dass das auf einer Plattform äh, verfügbar gemacht wird. Äh, die haben wir jetzt aufgebaut, sind auch noch nicht fertig. Also das wird weiterhin äh, bearbeitet. Es geht weiterhin darum, äh, zu schauen, wie kann man die Informationen gut ausspielen, also zielgruppenadäquat. Es geht darum, äh, die Materialien zum Selbststudium anzubieten. Äh, die sollen dann auch medienbruchfrei präsentiert werden. Das heißt, äh, sie kommen auf das Portal, und werden dann abgeführt auf einen Kurs, der dann ähnlich aussieht wie die Webseite, sodass man nicht merkt, dass man jetzt in Moodle ist. Also nicht so brach, brachial der Unterschied, sondern da ist das Schlagwort immer Medienbruchfrei. Und ähm, es geht eben um diese Sichtbarmachung ähm, als Ziel, äh, wo wir dann schauen, auch mit der Öffentlichkeitsarbeit zusammen. Äh, nur kurz erwähnen, also die Geschäftsstelle hat einen Stellenumfang von 20 Personen. Das ist jetzt knapp über die Hälfte besetzt. Ab Januar äh, ist auch noch mal Zuwachs, unter anderem die Öffentlichkeitsarbeit. Und da geht es eben darum, ähm, wie schaffen wir es, an die Hochschulen zu kommen, also mit so Kampagnen, äh, um, und das hängt natürlich auch damit zusammen, gute, attraktive Angebote zu, äh, zu präsentieren, die jetzt auch direkt an den Bedarfen der Hochschulen ansetzen. Äh, genau. Dann geht es eben um die didaktische Weiterentwicklung, um äh, die Hochschullehre, was wir heute Morgen in der Keynote von Herrn Viada gehört haben, eben entsprechend also eine Wertschätzung, eine Reputation für die Lehre äh, zu, voranzutreiben. Das ist ja auch mein Ziel. Und ähm, ein Mittel ist dazu nämlich äh, auch die Open Education Resources äh, als, als Hebel, um diese Ziele zu erreichen. Und dazu sind aber eben bestimmte Dinge auch erforderlich, wie jetzt eben diesen Qualitätssicherungsprozess. Das heißt, alle Materialien, die man dann findet auf ORCA laufen durch einen Qualitätssicherungsprozess, weil es ja oft äh, so ein Argument ist von Menschen, die der Idee vielleicht kritisch gegenüberstehen, die dann sagen, ja, wie ist da mit der Qualität, da kann ja jeder was reinschreiben, da kann jeder was hochladen. Das ist nicht so, sondern ähm, da findet eine Qualitätssicherung statt. Was aber auch so ein Balanceakt ist zwischen Offenheit und ähm, ja einer, einer Kontrolle. Also uns ist natürlich auch bewusst, dass ähm, diese Qualitätssicherung jetzt nicht als Bürde über die Lehrenden gestülpt wird und man da wie bei einem Peer Review von äh, wissenschaftlichen Publikationen umfangreiche Verfahren durchläuft, das würden Lehrende nicht mitmachen. Das ist uns auch bewusst. Und wir versuchen jetzt eben im ersten Schritt darauf zu achten, dass es technisch funktioniert und dass die Metadaten korrekt angegeben sind. Da nutzen wir einen bestimmten Standard, um eben die Auffindbarkeit zu gewährleisten. Nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in anderen Bundesländern. Und es geht darüber hinaus um die Sensibilisierung. Da gibt es ja ähm, die Förderlinien, das ist gerade eine Frist ausgelaufen, Ende des Ende Oktober, wo so eine Art Nudging, also so ein sanfter Ellenbogenstoß betrieben wird, in dem ähm, der, also das Land mit dem mit den Geldscheinen wedelt und sagt, hier ihr könnt Fördermittel beantragen müsst, aber im Umkehrschluss euer Materialien als OER freigeben. Und da entsteht natürlich so eine Sensibilisierung, dass Menschen sich zum ersten Mal mit der Idee auseinandersetzen müssen, weil sie ja die die Fördermittel einwerben wollen. Wir begleiten die aber auch unter anderem durch die Netzwerkstellen, die im Vorort sind, an den Hochschulen, die dann die Fragen beantworten oder an uns weiterleiten. Und wir gemeinsam versuchen, da eine Kompetenzentwicklung vorzunehmen, sodass man OER also nicht mehr so fremd gegenübersteht. Und was wir auch machen, ist eben eine, ich nenne das immer gerne OER-freundliche IT-Infrastruktur aufzubauen, wo es darum geht, Standards zu gewährleisten, die im Bereich Metadaten verwendet werden, wo es auch darum geht, mithilfe der Technik bestehende OERs, die auf irgendwelchen Servern bei den Hochschulen liegen, die Schätze zu heben. Da gibt es auch Ideen, wie man das machen kann. Dafür braucht es eine technische Entwicklung, dass die Materialien dann eben auch indiziert werden und auf Orca angezeigt werden, also durchsuchbar sind. Und es geht um die Community-Arbeit, die wir an ganz vielen Stellen machen, also mit den Hochschulen, aber auch darüber hinaus. Und es geht natürlich dann auch um die Öffentlichkeitsarbeit. Das ist auch ein ganz zentrales Ziel, weil jetzt sind wir gestartet. Und dann will man natürlich auch wissen, wie bewährt sich das? Wie wird das Angebot angenommen? Und da versuchen wir jetzt auch, uns zu überlegen, wie man das am besten macht. Also, dass man die Hochschulen über die Leitungsebene mitnimmt, die Lehrenden natürlich über einschlägige Veranstaltungen wie Tag der Lehre und so weiter. Und das soll natürlich immer Mittel zum Zweck sein. Also im Idealfall, dass die Menschen auf ORCA die Dinge suchen, die sie brauchen und ORCA als Teil einer neuen digitalen Bildungsökologie äh, mit aufnehmen. Also ihre Studierenden zum Beispiel dahin schicken und sagen, guckt euch doch mal die Kurse an, kommen wieder zurück. Also das sind ganz viele Dinge möglich. Und ähm, das ist auch eine der Besonderheit. Ähm, ich habe das hier versucht mal ähm, zu, grafisch zu visualisieren, äh, zu, zu visualisieren. Also ich nenne das immer so ein soziotechnisches System. Wir haben die Plattform mit ähm, IT-Komponenten, mit Software, aber auch mit Schnittstellen eben zu anderen Systemen. Wir haben die Geschäftsstelle, äh, die eben die Projekte betreut, die die äh, Fragen beantwortet. Wir haben verschiedene Stakeholder wie das Ministerium, wir haben ganz viele Partner wie Moodle oder Ilias-Communities und Netzwerke. Und dann gibt es eben diese Besonderheit des Netzwerk-Landesportals. Das sind die Orca-Botschafterinnen, die an den jeweiligen, also an den 37 Hochschulen sitzen oder an den Universitäten oder an den Kunst- und Musikhochschulen. Das sind also verschiedene Komponenten, die jetzt ähm, zusammen geführt werden. Und das ist jetzt das Spannende und auch das Herausfordernde. So, da bin ich jetzt im Schnelldurchlauf da. Ich würde jetzt versuchen, hier parallel auf den Chat einzugehen ähm, und da einige Fragen zu beantworten. Welche Software für Kollaboration? Das ist HAM-Hub. Äh, können also Universitäten aus anderen Bundesländern die äh, Lehrmaterialien nutzen? Genau, also nutzen kann man alles. Ähm, wir bieten das ja dann auch zum Download an. Also wenn wenn ähm, Sie auf Orca Materialien treffen, dann können Sie die runterladen. Da gibt es keine Beschränkung, also keine Abfrage, sind Sie jetzt aus NRW oder nicht. Nur der Upload wurde gesagt, der ist jetzt mal beschränkt auf Lehrende von nordrhein-westfälischen Hochschulen. Aber nutzen können das alle, Das ähm, ist da ist keine Hürde. Äh, Genau, die die ob Nutzende die Bildungsressorten, Kommentar zur Qualität, genau das wäre dann die, die nächste Stufe. Also ich habe jetzt nur von der untersten Stufe gesprochen, das sind wir gerade am, am Überlegen. Da geht es genau darum, was Martina, du schreibst, über die äh, Einbindung der Community, äh, wo wir versuchen, also was man so aus Social Media kennt, äh, vielleicht einzubinden, was zum Teil aber auch kritisch gesehen wird, weil man sich nicht beleiten oder Daumen hoch sehen will. Die technische Basis von Orca, genau, das sind das ist Ja und Nein, also ist eine Eigenentwicklung, weil nämlich bestehende Komponenten zusammenverschränkt werden. Also es gibt eben das CMS, da nutzen wir Trupal. EduShare haben wir jetzt nicht, sondern wir nutzen von dem Hochschulbibliothekszentrum ein System Fedora als Datenbank. Bei dem Videostreaming nutzen wir Opencast. Für die äh, Kollaboration nutzen wir eben Hamhub und noch Moodle und Ilias, also Open Source-Komponenten, die, und das ist jetzt gerade die, die große Herausforderung, die so gut äh, zu verschrauben, miteinander zu vertraten. Und dann gibt es eben noch so ein Anmeldemanagement, weil wir äh, uns über DFN, also die Deutsche Forschungsgemeinschaft, deutsches Forschungsnetz, äh, über das Schibole, also Single Side-On. Authentifizieren. Also, wir sind als Service Provider jetzt gelistet und äh, Sie können über, ja, über Ihre Heimateinrichtung dann teilnehmen. Das ist an verschiedenen Stellen noch hakelig, weil eben es sehr komplex ist. Äh, Dominik Theis fragt: Ist eine Anbindung an die nationale Bildungsfunktion angedacht? Also, von unserer Seite ja, ja, aus ja. Wir versuchen da einmal die Fühle auszustrecken, ist allerdings von der Gegenseite, sag ich sage mal, bisher eher Funkstille. Ähm, dass äh, wir, wir, also wir sind da offen, wir würden uns auch freuen, wenn man so Dinge wie den ERSI ähm, da auch mit, mitdenkt. Die nationale Bildungsplattform ist ja viel, viel größer, als was wir machen, umfasst ja mehr Komponenten der Hochschule als nur die Lehre. Dann kommt noch eine Frage von ähm, Jürgen Handke. Ähm, könnt, können wir, äh, genau, also das würde gehen. Ähm, über ähm, Also über die Indizierung, also wenn, ich habe das auch gelesen, dass äh, über die RWTH jetzt der Virtual Linguistics Campus angedockt ist und wo wir gerade dabei sind, ist eben zu schauen, wo, wo gibt es sowas, also wie jetzt in Aachen, äh, um dann mit dem Hochschulbibliothekszentrum in Köln zu sprechen, die eben dann äh, auf euch zugehen würden und schauen, dass die Materialien wie jetzt die YouTube-Videos äh, indiziert werden. Also, wir haben ja, wenn man auf Orca geht und schon sucht, haben wir zum Beispiel auch Kurse aus, aus, aus Lübeck, von On Campus und so ähnlich könnten, könnten wir das auch machen. Also, es, es, es würde einen Hub geben, was, der ja aber dezentral verteilt ist und basiert auf diesem Such, auf diesem gemeinsamen Suchindex. Es kommt noch eine Frage von Tobias Ile, sind betreffende Kurse an Hochschulen in NRW anrechenbar? Das ist noch so ein Punkt. Es ist also eher nein, sondern grundlegend wurde gesagt, dass es darum geht die also zum Selbststudium, also Studieneingangsphase zum Beispiel, dass, dass man eben da jetzt, weil das würde dann ein ganzes Fass von neuen Fragen aufmachen, wenn es darum geht, wie es dann mit Prüfungen und so, also eher nicht. So, ich hoffe, ich habe jetzt alle Fragen gehört oder zur Kenntnis genommen. Und ich glaube, wir sind jetzt auch am Ende der Session. Ich entschuldige mich nochmal für die tontechnischen Herausforderungen und danke allen sehr für die Geduld. Ich bin ähm, erreichbar ähm, per E-Mail, per Twitter. Ähm, kommen, kommen Sie, kommen gerne auf mich zu. Äh, äh, Jürgen, äh, das gilt auch für dich. Äh, Schreibt mir da gerne eine Mail, dann, dann nehme ich die Fragen auf und wir arbeiten dann an einer gemeinsamen Lösung. In dem Sinn danke ich nochmal ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche allen noch ein spannendes University Future Festival.